Wie schön, dass es sowas gibt. Voran auf für Kai Schäffel. Kommen Sie auf die nächste Seite. Wenn Sie sich dort auf dieses Kreuz stellen, genau, super, dann dürfen Sie die Maske abmachen. Und jetzt brauchen wir noch eine Dame. Kommen Sie mal zu mir, das ist eine kleine Marotreppe aus Holz und dürfen Sie es gerne benutzen. Und da kommen Sie auf meine linke Seite, die Dame trägt eine... Nahkampfanzug also aus dem hausischer die geträumt, auf dieses Ort. Auch Sie dürfen jetzt die Maske nehmen. denn Sie stehen ja auf der sicheren Seite, würde ich mal so sagen. Wie ist Ihr Name? Hella. Wie? Hella. Hella, okay. Das würde ich auch sagen. Das ist jetzt Hella wird hier oben auf der Bühne. Hella. Hella, Sie haben schon gerade mit dem Bauch geredet, das ist sehr schön. Ich brauche gar nicht viel zu trainieren mit Ihnen. So, Ihr Name ist wie? Wie nochmal? Thorsten. Thorsten? Thorsten, Thorsten, Thorsten. Thorsten. Okay. Das haben wir natürlich zum ersten Mal gesagt. Ähm. Und Sie sind Sportler? Ich bin. Ja, genau wie Sie. Ja. Hat er schnell gemerkt, ne? Ja. ja. Ich bin passionierter Skifahrer. Ähm, welchen Sport treiben Sie? Ich rodel. Wer hätte das gedacht? Diese Jodel? Ich jodel den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Ja, toll, ne? Hey, ja. Jodel so, den ganzen Tag, dann sind Sie ja quasi ein Tagesjodler. Ja. Und das ist echt eine sportliche Disziplin? Klar, da ist Jodel und Jodel, Seidsohn, ja. Sie sind da gut drin? Ja, klar, ich habe so einige Jodel. schon gedacht. Echt? goldener Jodel an Volksband. Volksbad. <lacht> ein golden Jodel am Volksband. Haben Sie sowas schon gehört gehört? Ja. Wie weit nerven Sie so einen Jodel? Ja, nur drei, drei Jodel. <lacht> das wird in Jodeln gemessen auch. Das sind ein äh, Jodel sind vier Jodelchen. Okay. Warum sitzen Sie jetzt nicht im. China, also bei der Olympiade oder so? Nee, kann ich chinesisch, oder? Okay. Das ist ein Argument, ne? Ja! Okay. Was können Sie? Singen, ich kann, kann singen, kann ich singen. Kann ich, ich kann singen, Sing, singen, sing. Wo sing, sing. haben Sie singen gelernt? Sing, singen. Okay.